Herr Wiecki, das Wort hat jetzt Herr Müller. Ja, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich will die Ausführungen von Kollege Graber, die ich im Übrigen völlig teile, nicht doppeln und ich will die Debatte auch nicht äh, unnötig verlängern, wenn wir noch ein wenig Zeit haben. Ich habe begriffen, Frau Bundesrätin, dass wir in der Frage der Anbindung und der Bedienung von Luzern und damit der gesamten Innerschweiz so etwas wie eine höhere Gewalt anerkennen müssen, zumindest vorübergehend, wie Sie in Ihrer Antwort vom 15. August auch schreiben. Aber was heißt vorübergehend? Ist dies 2020? Ist dies 2025? Oder müssen wir, uns im Luzerner Hinterland in Nieds und Obwalden gar auf 2029 einstellen. In diesem Sinne ist die bundesrätliche Antwort bestenfalls ein schlechter Trost. Wir werden wieder einmal vertröstet und das, das kann ich Ihnen sagen, das kommt in der Innerschweiz nicht wirklich gut an. Sie wissen, wir sind gerne bereit, gewisse Umstände zu anerkennen, aber wir mögen es wirklich nicht, gerne als Zweitklassik behandelt zu werden und geschätzte Frau Bundesrätin es geht einfach nicht wenn unsere region in Sachen öffentlicher Verkehr auf die Länge schlechter gestellt wird als andere regionen es ist als größter kopfbahnhof der schweiz und somit auch als viertgrößter bahnhof unseres landes ein no go unsere region gehört zu denen regionen die wirtschaftlich am meisten wachsen überdurchschnittlich arbeitsplätze schaffen und logischerweise damit auch mehr Verkehr generieren. Die Achsen Luzern-Basel, Luzern-Zürich-Hörlikon und Luzern-Bern. Dort werden Arbeitsplätze enorm geschaffen und unsere Zentralschweizer Bevölkerung pendelt sehr gerne mit der SBB dass dieser Mehrwert vor allem von den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefangen werden sollte, ist einer gesunden Umwelt auch geschuldet und damit bekanntlich ein Gebot der Stunde. Es ist ja gerade auch diese Umwelt, die unsere Region zu einer attraktiven Reisedestination für internationale Touristen gemacht hat, auch das ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Und ich möchte Sie zudem daran erinnern, dass Luzern und die Innerschweiz in etwas mehr als drei Jahren 1.600 Athletinnen und Athleten, 900 Offizielle, 500 Medienschaffende, 3.000 freiwillige Helferinnen und Helfer und 50.000 Gäste, zur Winteruniversiade empfangen werden. Da braucht es eine Verkehrsinfrastruktur, die funktioniert, nicht nur auf der Straße, sondern vor allem auch auf der Schiene. Und Sie wissen es, das alleine ist nur mit Sonderzügen definitiv nicht zu bewerkstelligen. Luzern braucht dringend einen effizienteren Bahnhof, um seine Funktion als Verkehrsdrehscheibe der in Innerschweiz auch wirklich wahrnehmen zu können. Dass das nicht von heute auf morgen realisierbar ist, das haben wir in unserem Rat schon mehrmals besprochen, ist mir aber auch klar. Aber ich erwarte ein klares Bekenntnis zu einem leistungsfähigen Durchgangsbahnhof, wie das Kollege Graber bereits geschildert hat. Vor allem aber erwarte ich, dass man von den verkehrspolitischen Bedürfnissen unserer Region Rechnung trägt und so schnell und unbürokratisch wie möglich die Nachteile beseitigt werden, die wir heute wohl oder übel in Kauf nehmen müssen. Ich lasse Sie wissen, dass wir direkte Zugverbindungen vom Flughafen Zürich-Kloten nach Luzern brauchen, damit die Attraktivität der Tourismus- und Arbeitsregion Zentralschweiz für den ÖV einen Mehrwert bietet. Ansonsten boomen Uber, oder private Anbieter, aber auch vor allem die Hotel-Shuttles, die nehmen laufend zu. Und ich glaube, das kann nicht im Interesse unseres Landes sein, wenn wir bereits eine ökologische, bessere Variante haben. Ich danke Ihnen, Frau Bundesrätin, dass auch Ihnen die Zentralschweiz ein Bedürfnis ist. Danke Ihnen, Herr Müller. Das Wort